EID-Gesetz. Welche Interessen stecken hinter einem digitalen Schweizer Pass? Zur Volksabstimmung vom 7.03.2021. In der Zeit von Lockdowns und Einschränkungen des öffentlichen Lebens steigt die Nachfrage nach Online-Dienstleistungsangeboten von privaten Unternehmen und Behörden. Seit Jahren versuchen verschiedene Interessengruppen in der Schweiz eine elektronische Identifizierung von Personen einzuführen. Bisher fehlte dazu ein gesetzlich geregeltes und vom Bund anerkanntes Verfahren. Mit dem Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste, kurz EID-Gesetz, soll nun eine Grundlage geschaffen werden. Die Gesetzesvorlage sieht vor, dass private Unternehmen wie beispielsweise Großbanken, Versicherungsgesellschaften oder Krankenkassen einen digitalen Schweizer Pass ausstellen können. Ein überparteiliches Komitee hat gegen dieses Vorhaben das Referendum ergriffen, wodurch die Gesetzesvorlage am Abstimmungssonntag vom 17. März 2021 dem Schweizer Stimmvolk vorgelegt wird. «KlarTV» möchte nachfolgend einige Hintergründe der digitalen Identität aufzeigen. Ja, wozu dient eine EID? Die EID soll im Internet als Nachweis der eigenen Identität verwendet werden können und ist vergleichbar mit der Identitätskarte oder dem Schweizer Pass im realen Leben. Dank der EED soll es künftig möglich werden, Internetdienstleistungen anzubieten, für die man bisher seine Identität umständlich nachweisen musste, beispielsweise durch persönliches Erscheinen. So würde es eine EED ermöglichen, im Internet ein Handyabo abzuschließen, ein Bankkonto zu eröffnen oder einen Betreibungsregisterauszug zu bestellen. Und wie sicher sind meine Daten in Zusammenhang mit einer EID? Die Gegner der Vorlage sind der Ansicht, dass der Datenschutz ungenügend sei. Das Referendumskomitee beschreibt dies wie folgt. Mit der Kommerzialisierung der digitalen Identität wird der Bund zu einem Datenlieferanten degradiert. Das Bundesamt für Polizei würde dafür eigens eine neue Personendatenbank schaffen, um privaten Konzernen die persönlichen Daten der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen. Im Gegensatz zu den bisherigen Ausweisen würde jede Nutzung der EID bei einem privaten Unternehmen aufgezeichnet und zentral gespeichert. Dadurch entsteht ein Missbrauchspotenzial. Kann ich zu einer EID gezwungen werden? Der Gesetzgeber sieht vor, dass das Beantragen einer EID freiwillig bleiben soll. Interneteinkäufe und Dienstleistungen, bei denen es den Nachweis der Identität nicht braucht, sollen weiterhin auch ohne EID möglich sein. Kritiker der Vorlage sehen die Gefahr darin, dass ein indirekter Zwang entstehen könnte, wenn private Unternehmen ihre Dienstleistungen nur noch über eine EID anbieten würden. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, fordert eine breite Allianz von Organisationen und Parteien ein Nein zum EID-Gesetz. Auf den ersten Blick scheint eine EID sehr praktisch zu sein und das Leben der Bürgerinnen und Bürger zu vereinfachen. Bei der Frage, wer von einer EID profitiert, sollte jedoch auch ein potenzieller Datenmissbrauch berücksichtigt werden. Es stellt sich die berechtigte Frage, ob eine EID nur ein weiterer kleiner Baustein in einem allumfänglich kontrollierten digitalen Netzwerk sein könnte. Was, wenn die Datensammlungen über die persönliche Identität mit weiteren Daten, wie zum Beispiel den Daten des elektronischen Patientendossiers oder dem digitalen Impfausweis verknüpft werden? Dass dies nicht reine Spekulation ist, zeigt ein Aufruf des Vorstandes der Freundinnen und Freunde der Verfassung. Sie warnen davor, dass die Daten der EID auf privaten Servern verwaltet werden sollen. Dies sei auch beispielsweise bei Impfdaten der Fall, da diese nicht auf Bundesservern, sondern auf den Servern der privatrechtlichen IT-Firma APAGE gespeichert werden. So ließe sich beobachten, wie der Bund mehr und mehr Daten der Bürger an private Unternehmen weitergibt, ohne einen Schutz vor der Verknüpfung dieser Daten bis hin zu unüberschaubaren Datenbanken gewährleisten zu können. Auch international ließen sich solche Entwicklungen beobachten. So arbeitet beispielsweise die in New York ansässige Organisation ID 2020 an einer transnationalen digitalen Identität für jeden Menschen weltweit. Diese ID soll möglichst alle über uns existierenden Daten umfassen. Das Unternehmen stütze sich auf eine mächtige Allianz mit Akteuren wie Microsoft, Accenture, einer der weltweit größten Dienstleisterinnen im Bereich Unternehmens- und Strategieberatung der Rockefeller Stiftung und der Impfallianz Gavi. Gepusht werde ID 2020 vor allem von der US-Regierung und der EU-Kommission. Unter Berücksichtigung dieses globalen Kontextes zeigt sich, dass eine EID einem entscheidenden Schritt in Richtung einer digital kontrollierten Welt gleichkommt. Welche Auswirkungen eine digital kontrollierte Welt auf unser aller Leben hätte, zeigte klar.tv bereits in weiteren Sendungen auf. Informieren Sie sich darüber und nutzen Sie die Gelegenheit, möglichst viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über diese Zusammenhänge aufzuklären.